Hiermit möchte ich dich einladen auf ein Online-Zoom-Seminar von mir. Das findet am 28.12.2021 statt, von 10 bis 18 Uhr. es ja, nennt sich Auge des Sturms. Warum Auge des Sturms? Weil wir leben in einer turbulenten Zeit und in dieser Zeit... Ähm, haben viele Menschen viele Dinge, mit denen sie nicht klarkommen, mit der äußeren Realität vor allem ne, auf Basis der aktuellen Geschehnisse? Und ich dachte mir, ich mache ein Seminar dazu, wo ich dir viele Tipps gebe und Tricks, wie du am besten mit dieser Zeit zurechtkommst und in deine eigene Mitte findest. Ja? Wir werden in diesem Seminar drei drei Moderatoren sein, die mit dir gemeinsam folgende Themen durchgehen. Einmal werden wir dir Motivation geben für das Jahr 2022. Wir werden dir zeigen, wie du deine Ziele im neuen Jahr erreichst. Dann deine Gewohnheiten in 2022 änderst. Dann, wie du deine Masken ablegst. und Du wirst alles darüber lernen, zumindest das, was in der Zeit möglich ist. Dann, wie du deine emotionalen Blockaden auflöst, dein inneres Kind heilst deine Beziehungen heißt, weil die Beziehungen und dein Bewertungssystem sind aktuell das Wichtigste, worum es hier in dem ganzen Spiel geht. Und schlussendlich Mangeldenken, Geldsorgen, Aufheben, Selbstwert, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein und Lebenssinn, Berufung und schlussendlich dualistisches Denken überwinden und wie du am Schluss dann in das goldene Zeitalter gelangst. Das ist das, worum es geht. Ich hoffe, du Du meldest dich dort an und wir sehen uns dann am 28. von 10 bis 18 Uhr in Zoom und wir werden über diese Themen sehr, sehr detailliert reden. Ich freue mich mega drauf, wenn dein Herz, deine Intuition dir sagt, für das neue Jahr möchte ich etwas verändern, mich selbst, dann ist dieses Seminar genau richtig für dich. In dem Sinne, viel Freude damit und bis bald. Tschüss.